Wie gefällt dir der Event so bisher? Ist super. Habt ihr super Speaker bisher, also super Informationen, die man mitnehmen kann. Okay. Abwechslungsreich, cool. schön. Und was nimmst du so mit nach Hause bis, bis jetzt? Sind schon Sachen äh, mit dabei gewesen, wo du sagst? Es ist immer, die Informationen sind ja allgemein bekannt, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt an einem Boarder. Aber es ist immer super nochmal ein bisschen tiefere Insights zu bekommen von den einzelnen Unternehmen.